Die Hier zeige ich euch Acco Das ist von Aqu die Hauptseite. Erreicht ihr auf acolinux.com. Und ähm, da gibt es drei Variationen. Arco Linux, Arco D und Acco Linux P. Hier zeige ich euch die, oh, ja, nennen mal die Hauptvariante, nämlich Aquinux. Uh, da kann man auf download, um, dann könnt ihr da viel lesen wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Uh, hier gibt es dann den download link zu SourceForge zum runterladen von Alco Linux und arcolinux.de oder auch aus dem datencenter oder ganz unten BitTorrent also da könnt ihr auch um, Linux oder Arco Linux die Runterladen per Torrent. das Runterladen habe ich schon gemacht das brauche ich nicht mehr ich habe das schon hier schon vorbereitet ich zeige hier noch die Einstellungen von der VirtualBox da habe ich Arch Linux als Version eingegeben Beschreibung, so brauche ich nicht. Ähm, System: Ich habe den Arbeitsspeicher auf 4 GB erweitert. Prozessor: äh, Den Rest habe ich auf normal gelassen. Die Anzeige habe ich hochgedreht und mit 3D-Beschleunigung braucht man aber nicht unbedingt. Dann habe ich hier die ISO reingegeben beim Controller und das war's im Großen und Ganzen. USB und so brauchen wir hier nicht. Okay. Dann habe ich hier ein kleines Skript zum Starten der, des Ganzen. So, jetzt starten wir mal diese virtuelle Maschine. Das dauert einen kleinen Moment. kann es länger oder weniger lang dauern, aber äh, virtuell, die virtuelle Maschine ist generell nicht so schnell wie das äh, Hauptgerät dann wäre. So. kurz schauen ob ich da eine bessere Auflösung zusammen bekomme. So. Das ist schon fast zu viel. So, das ist gut. So, ähm, diese Installationshelfer jetzt ist fertig geladen. Uh, dieser Akku Linux Installer ist uh, Calamares und jetzt können wir mit der Installation starten. Hier uh, könnt ihr erstens die Sprache einstellen. Ich stelle es auf deutsch. Dann drücken wir weiter. Dann hier das ist in der aktuellen Version uh, neu. Da kann man sich die Nvidia Treiber gleich dazu laden, also wenn man eine Nvidia Grafikkarte hat, ich hier bin auf einem Laptop ohne eigener Grafikkarte darum brauche ich das nicht aber wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte habt müsst ihr hier drunten auf ich akzeptiere die Geschäftsbedienungen von Nvidia klicken und dann werden auch die proprietären Treiber von NVIDIA installiert. Wenn ihr das nicht macht und trotzdem eine NVIDIA Karte habt, ist es auch kein Problem. Dann wird das zufällig erkannt und es werden dann ähm, die freien Treiber dazu verwendet. Wenn ihr das habt, einfach auf weiter klicken. Hier könnt ihr kann man sich aussuchen, ob man den LTS-Candle will oder nicht? Aber ich für mich persönlich, ich will gar nicht mehr top aktuell sein, darum äh, nehme ich den nicht. Dann weiter hier: äh, Die Zeitzone ist bei mir korrekt, also das passt so für mich. Dann ähm, hier benutze ich für meine deutsche Tastatur äh, das mit Note Dead Keys. Das funktioniert bei mir am besten. Da kann man aber hier auch dann testen, äh, ob alles alle Tasten so funktionieren, wie sie sollen. Und wenn man dann mit den Einstellungen der äh, Tastatur das Tastatur layouts zufrieden ist. Geht man wieder auf Weiter und jetzt sind wir bei der Partitionierung. Ähm, je nachdem wie es momentan auf der Festplatte ausschaut äh, dementsprechend gibt es hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ist die Festplatte leer hat man nur äh, die Option Festplatte löschen, also alles, was da, also die Option hat man immer und damit wird alles, was aktuell auf der Festplatte, die hier angezeigt ist, ähm, drauf ist, wird gelöscht und somit, ähm, ja, wenn ihr jetzt aktuell Windows drauf habt und er gibt da das rein, ist eure Festplatte Windows gelöscht und dann ist nur Akku Linux drauf. Sieht man hier unten aktuell hier nichts drauf. Nachher nur Akku Linux. Dann kann man sich aussuchen ob mit oder ohne Swap. Das sollte nur ein Einstiegsvideo sein für Anfänger die da gar nichts wissen. Somit äh, einfach erklärt, man braucht es heutzutage ni nicht mehr. Früher war das sehr, bei den alten Computern, vor 10-20 Jahren war das noch ziemlich gut notwendig und nützlich, sowas zu haben, aber heute eigentlich nicht mehr. Wer nachlesen will, kann gerne sich damit beschäftigen und sich einstellen, äh, schaden tut es nicht. Im, wenn man's macht, äh, dann ist das meistens, stellt man sich den Swap-Bereich genauso groß ein, wie auch der Arbeitsspeicher des Computers ist. Also wenn man 8 GB RAM hat, nimmt man auch 8 GB äh, Swap-Platz. Soweit dazu. Äh, ich für mich persönlich, und das erkläre ich auch gleich noch, warum mache ich mach immer eine manuelle Potenzierung. Ähm, dann weiter. So. Äh, es könnte sein, dass ihr hier euch hier äh, noch aussuchen könnt oder müsst ähm, die Partitionstabelle. Äh, MBR würde früher benutzt und das GPT das, das, das ist neuer. Das müsst ihr benutzen, wenn für größere Festplatten und vor allem wenn ihr äh, UEFI als Bootloader drinnen habt. Aber hier äh, bei mir auf einer, einer VirtualBox reicht äh, komplett das der Master Boot Rekord. Dann mache ich hier eine neue Posit Partition. Ich zeige es jetzt so, wie ich es für meine Systeme normalerweise verwenden würde. Und da nehme ich normalerweise äh, nur das Root-Verzeichnis. Und. Sag noch uh, Boot-Option, weil das muss uh, gebootet werden, dieser Bereich. Dann gehe ich daher und mache das auf ca. ein Drittel. So ungefähr. Und uh, so, so, ja, das passt. Man könnte theoretisch, könnte man jetzt uh, als Boot-Partition auch Boot nutzen als Einhängepunkt. Und diese Boot-Partition müsste dann gerade mal um die 512 megabyte groß sein, standardmäßig. Aber pff, das ist eine Möglichkeit, kann man, muss man aber nicht. Gut. Dann mache ich hier meine Homepartition Home Einhängepunkt ist sowas wie euer eigenen Dateienverzeichnis aus, dem, aus Windows. Da kommen alle Dokumente, Downloads, alles was für euch persönlich, eure eigenen Dateien und auch Einstellungen. So also Wenn ihr irgendwelche Einstellungen zu irgendwelchen Programmen macht, dann wird es auch meistens unter versteckten Ordner im Home Verzeichnis abgespeichert. Und darum mache ich mir immer oder meistens äh, zumindest Uh, da ein eigenes Home-Verzeichnis, ein, eine eigene Home-Partition. Das hat nachher auch den Vorteil, <lacht> ihr könnt, wenn ihr uh, irgendein Problem habt mit dem System, nicht mit euren Benutzersachen, sondern im System, könnt ihr genauso ein beliebig fast uh, beliebiges anderes uh, Linux uh, drauf installieren und Müsst nur diese Root-Partition ersetzen. Und dann bleibt die Home-Partition erhalten. Das einzige, was ihr dabei bedenken müsst, ist, dass der, ähm, der Hauptbenutzer gleich sein muss. Der, der Name zumindest. Also, wenn der gleich angelegt wird, könnt ihr den äh, PC dann mit dem neuen Betriebssystem, mit dem neuen Linux-System, fast so weiter verwenden, bis auf kleine. Äh, ausnahmen wie gewohnt obwohl es dann nicht mehr das gleiche ist so das wie gesagt ist meine einstellungen für meine eigenen dateien äh, so viel und für das restliche äh, hauptsystem dieser bereich ähm, falls ihr zwei festplatten oder mehr in eurem computer habt könnt ihr auch diesen äh, hier oben das speichermedium ähm, die zweite Festplatte wählen und eurer äh, Home-Partition auf die andere Festplatte legen könnte auch nützlich sein oder generell mehrere Sachen unterteilen, aber wie gesagt, das wäre so wie ich es äh, vorschlagen würde. Und dann auf Weiter hier stellt ihr jetzt diesen euren Hauptbenutzerkonto äh, ein. Das ist der mein Mein Name, das kann man lassen. Das auch dann ein Passwort. Hier kann man einstellen, ähm, ob äh, automatisch ohne Passwort eingeloggt werden soll. Also, ihr schaltet den Computer ein, fährt hoch. Passwort Abfrage. Äh, wird dann ignoriert und ihr seid gleich äh, im Computer drin und könnt loslegen. Kann man machen, wenn den Benutzer nur den Computer nur ihr benutzt, ist das okay, ansonsten wäre das nicht so okay, weil da muss man sich extra wieder abmelden, um mit dem anderen Benutzer anzumelden, das würde das umständlich machen. Und dieses zweite Häkchen hier, könnte nutzen das für system ähm, sachen wir wie jetzt äh, das installieren von neuen programmen das aktualisieren vom system oder viele ähm, uhrzeiteinstellungen Netzwerkeinstellungen etc brauchen einfach äh, administrator befähigungen und äh, da könnte einstellen ob das der administrator konto dasselbe passwort benutzt wie ihr oder ihr könnt auch ein eigenes passwort einstellen ich mache es so dass ich das das ist das gleiche passwort ist Hier ja, jetzt noch eine übersicht so äh, damit man das ganze noch mal überdenken kann und wenn man mit der einstellungen die man gemacht hat zufrieden ist auf installieren und es geht los. Jetzt macht er wieder eine, die Auflösung runter, warum auch immer, aber dann mache ich es wieder hoch. Auch kein Ding. So. Während der ganzen Zeit, wo die Installation sitzt, da Installation dort äh, kriegt man hier eine schöne Tierschuh äh, mehr oder weniger mit einer kleinen Erklärung, was da alles gibt, was da alles drin ist und so weiter und so fort. Äh, wenn man Linux lernen will, ist Akku Linux super. Man kann diese äh, normale Akku Linux Version auch nutzen, einfach installieren und loslegen, arbeiten ganz normal mit dem Computer oder man. Uh, lernt Linux näher kennen, da hat man wirklich jede uh, Freiheit, uh, jede Möglichkeiten. Uh, es gibt genau uh, uh, 13 mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr genau. Viele Desktops, viele sagen wir einfach, viele das klingt besser. Viele Desktops, die man wählen kann, jederzeit nachinstallieren, jederzeit wieder löschen. Man kann es sich ausprobieren. Und kreativ sein je nach Lust und Laune. Die bin ist eine sehr schöne Oberfläche. GNOME für mich nichts. Aber wie gesagt, das ist eben die freie Wahl. Und die Geschmäcker sind alle verschieden. I3 habe ich auch sehr lange benutzt. Aktuell bin ich bei äh, Q-Teil in der Hauptmaschine. Das müsste man auch gleich sehen. Wo kommt es? Openbox wird auch sehr ist sehr sehr beliebt openbox plasma mag ich persönlich wiederum nicht aber wie gesagt alles geschmackssache man hat die Fre da gut so ähm, während der installation kann ich euch nun noch mal die hauptseite zeigen oh, ja Superflex das da gibt es aber Akkulinux Extended, das hat Awesome drauf, BSPWM, i 3 Herbstluft und Q-Teil und X-Monat. Ja, da kann man sich durchprobieren durch diese uh, Leichtgewicht-Umgebungen. Schauen wir mal wie weit diese schon? Das dauert ein bisschen. Ähm, ich werde hier dann mal posieren. Hier habt ihr gerade Spoiler gesehen. Ich werde dann <lacht> noch andere Videos machen zur äh, Aktualisierung der fertigen Installation denn das ist das was man nach einer linux installation als erstes machen sollte man muss nicht aber man sollte äh, sich das system aktualisieren tatsächlich wie das geht und dann machen wir eine übersicht über das ganze system was bringt akku linux äh, alles mit An äh, standardprogrammen äh, dann schauen wir uns mal in der shell um und wie die Uh, bash eingestellt ist und auch die restliche konfiguration schauen wir uns in der tiefe ein bisschen an. so weit dazu und bis in kürze